Auch Rückwärtsfern muss geübt werden. Umdrehen, umdrehen, und zurückwärts zu mir. Du darfst auch gerade versuchen. Das ist nicht sehr einfach, oder? Muss ich muss die um, dass die Bewegungsrichtung übergekehrt umgekehrt wird. Und das Hat <lacht> das ja doch nichts mit Führerschein zu tun? Mit Rückwärtsfahren nicht. Das so, dass du, wenn du Aber das Fahren gehört, Rückwärtsfahren gehört dazu. Wenn du beschleunigst, das ist Beschleunigst zum Beispiel. Das ist beim noch das gleiche. Das ist nur so, wenn du eine Pusse bist. Wenn du keine Pusse bist, dreht du durch und gibst Gas. <lacht> Don't let